Ja, Twitter nutze ich ähm, vorwiegend in lesender Funktion, weil es einfach sehr viele äh, spannende Tweets gibt, wenn man sorgfältig auswählt, äh, wenn man äh, die Menschen am besten auch persönlich kennt, äh, denen man folgt, äh, dann ist das ein sehr spannendes Medium und natürlich auch, äh, wenn es aktuelle Dinge im Tagesgeschehen gibt, äh, bin ich auch immer sehr neugierig wie die Menschen, denen ich folge, äh, darauf reagieren. Von daher ist das ein sehr spannender äh, Web 2.0-Dienst, ähm, den ich aber, wie gesagt, weniger produzieren, mehr denn äh, lesen nutze.